Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum w Sumpfwalking Simulator 2017. Ähm. So, ich sollte mal jetzt mehr von diesen scheiß Mana-Pflanzen mal konsumieren, weil ich doch die Tränke ziemlich, ziemlich krass verbrauche hier. Und dann sollte ich mal diesem Vieh, das da hinten auf mich lauert, den Vieh hier eventuell auf die Fresse hauen, oder? Nichts zu holen. Oder gehe ich gleich da lang? Was hat denn der Typ gesagt? Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Edgar will nicht so... Er sagt, sie liegt irgendwo in einem alten Gebäude im Sumpf. Ja, aber da steht ja keine Wegbeschreibung. Ey, fick dich! Geh mal hier hoch. Da sind solche Sumpfgastronen. Das Maul! Fuck. So. Nichts zu holen ist gut. Ist immer gut. Äh, Na, mein alten Gebäude. Dort hinten sehe ich kein Gebäude. So brauche ich da gar nicht erst nachgucken, denke ich. Oder? wir denn weiter. Nee, ich denke nicht. Ich gucke erstmal hier. So. Da ist nichts zu holen. Oh, Alter, was willst du denn? Pimmel dich nicht an, ey? Du ebenfalls nicht. Scheiße, alter, ich brauche echt viel mehr Mana Pflanzen. So, was haben wir denn hier? Tränke, sauber. Eine Rune. Wow. What? Was für eine Rune, bitte? Rune für Feuerpfeil. Ist das dein Ernst? Eine scheiß Feuer Feuerpfeil-Rune. So late im Spiel noch, ey. Ich glaube es nicht. Es ist als ob die Entwickler mich trollen. So. Scheiße. Nein! Oh, Leute, <lacht> ist hier einfach ins Feuer reingeflogen. Die hat versucht, ihren Nackkammer zu beschützen, aber tut mir leid. Dein Nakama muss auch sterben. Blutfliegen, Blutfliegen. Warte mal, hier war ich doch schon. Ey, ohne Witz, hier war ich doch, oder? Ne, die Blutfliegen leben. Ne, hier war ich doch nicht. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Nee. Gut. So, höre Goblins. Okay, da ist Sumpfratten, ich höre Goblins. Wird mal Zeit wieder für die Dieter XS, XS. Denn ich habe kein Mana. Los, erstmal die Sumpfratten klatschen hier. Oh, Alter, wo kommst du denn her? Sauber. Los, Ditas! Hä? Wo gehen die denn hin? So. Sauber. mit bin stolz auf die Jungs. Ey, guck mal her. Hier ist noch irgendwo einer, glaube ich. Da. Egal, die schaffe ich auch so. Aber nach ihm! Scheiße. Ich habe voll den Rhythmus nicht drauf mit den neuen äh, Dingens. Mit dieser neuen Schlaganimation. Wow, jetzt laufen ja Marmok hier. Ist ja noch irgendwo eine Fliege? Ach da. <lacht> nice one. So, ein letzter Akt, bevor er gestorben ist. Dankeschön, du bist so treu. Okay, mal sehen. Äh, huch, der hat noch überlebt, aber auch nicht so lange. Müssen mal gucken, ob äh, eine der Goblins zufällig diese Steintafel hat. Hoffentlich nicht. Was war das? Sturmknecht. Was ist das denn? Sturmknecht. Lol, das ist eine Keule, Alter. Okay, alles klar, eine Keule. Ja, 115 Angriff läuft. Aber sonst ist hier nichts irgendwie. Merkwürdig. Ja, da oben ist nichts. Da hinten befinden sich auch noch Goblins. Also brauchen wir mal kurz ein bisschen Mana rein. Das kann etwas dauern. So. Ich denke, drei Dieter sollten reichen. So viele sind das hier und auch wieder nicht. Los, Jungs! Auf sie! Klatsch sie, weg! Es ist hier nur einer gewesen, lol. Okay, es war nur ein äh, Goblin. Hat er hier eine Steintafel zufällig? Lederbeutel. Nee, hier sind ganz viele Pfeile und so ein Scheiß. Mein Roller Panzerplatten, werden das hier alles verstaut. So. so. Ich brauche nicht, verpisst euch mal. Da ist nicht so. Liegt nicht, ist Liegt hier noch irgendwas? Hä? Wo ist denn die Steintafel? Oder ist das hier nicht äh, dieses Gebäude, von dem die Rede war? Goldbrocken. Wahrscheinlich liegt das hier und ich übersehe es einfach nur wieder. Das wäre so typisch. Was haben wir hier? Das sind Sumpfratten. Oh, da oben ist was. Da ist äh, ein Tempel. Ah, fuck. So, kommt. Verpisst dich? Da kommt noch eine. Natürlich kommt da noch eine. So. Nichts zu plündern. Hm. Das ist merkwürdig. Ähm, von dem Tempel war nicht die Rede. Es könnte eigentlich also nicht dieser Tempel sein. Aber ich schaue nochmal mal trotzdem vorbei, weil da ziemlich äh, interessant aussieht. Und dann weiß, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Ach, warum esse ich überhaupt Pilze? Ich kann doch hier Tränke nehmen. So. Hab schon direkt gesehen, da ist ein Waran. Zwei Varan sogar. So. Nichts zu holen. Warte mal, ist hier auch ein Gebäude? Ne, ist nur eine Mauer. Nicht, dass ich da noch ein Gebäude übersehe. Kann gut sein, dass da hinten noch ein Gebäude ist. Oh fuck, da ist noch ein Waran. Da hinten ist noch ein Waran. Alter, viele Warane hier. Oh, noch einer. Yes, Level up. Sommer. Gut, ähm, Level up habe ich auch direkt mitgeholt. So, ähm, ich sollte mal speichern, denke Wie viele Lernpunkte habe ich? 21 schon. Wow, nice. So, noch ein Varane. ich glaube es nicht. <lacht> da kommt gar nicht ran hier. Aber was ist denn? Keine Range? Tja. Schlecht gelaufen. Das war gerade wirklich so typisch Nahkämpfer vs. Fernkämpfer. In so richtig schlecht balanzten MMORPGs. Oh, geil! Hier ist nix. Sauber. Ah. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Trank, eine Spruchrolle für Dieter erschaffen. Ähm, aber sonst auch nichts wirklich allzu weltbewegendes. Scheiß Alter, ich habe kaum noch Mana trinke. Ich sollte auf jeden Fall alles an Beeren und Pflanzen, was mir so Mana gibt, äh, soll ich mitnehmen. Also Feuernessel gibt Mana auf jeden Fall. Weidenbeere, weiß ich gar nicht. Oh, Goblinbeere gibt Geschicklichkeitsbonus. Nice. Okay, Waldbeere gibt kein Mana. Weidenbeere gibt auch keinen Mana. Leck mich. Oh fuck, hier sind die über Steinwächter. Ah, scheiße. Zum Glück sind die gerade auf Standby. Die sind gerade im, ähm, in der Tassensperre. Hallo? Was, wenn ich nicht anklicke? Okay, passiert nichts. Ey, scheiße. Die werden 100 pro gleich kommen. Oh, Alter, wie viele sind denn das? Oh scheiße, jetzt kommen sie. Oh fuck. Schwarze Perle. Was haben wir denn hier? Ein Ring. Ah. Eine Spruchrolle. Ja. Lass mich Ruhe. <lacht> Alter, what? Schwarze Perle, nehme ich mal. Oh, ey, so viele Schätze hier. glaube ich. Aber ein Lederbeutel, ey. Zum Glück ist äh, geht nur der eine auf mich drauf und zum Glück ist er so langsam. Vorsicht. <lacht> Lol, ey. Ich müsste eigentlich mal versuchen, einen Screenshot schnell davon zu machen. Das sieht eigentlich richtig geil aus. Ah, warte. Ja, okay, okay, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Alter, block mich nicht. Block mich nicht, du Sack. Er hat mich erst gerade geblockt. Leute okay, ist meins jetzt. Ich sollte da eigentlich mal mit dem Snapper-Code, huch, ich bin noch äh, ausgeblendet. Ich sollte da eigentlich mal mit dem Snapper-Code durchlaufen. Scheiße, ich würde ganz gerne in die Truhe looten. Egal, machen wir später. Ich habe keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen. Das würde ich auch nicht mal bei weitem schaffen. Nicht mit aller Man allen Mana-Trinken der Welt. So. Ich frage mich aber, was das für ein Ring war. Ich habe mittlerweile so viele Ringe, dass ich da keinen Plan mehr habe, was für einen Ring ich bekommen habe. Egal, scheiß drauf. So, hier sind noch mehr Sumpfgastronen, noch mehr Sumpfratten. Ich würde ganz gerne wissen, wo dieses Scheißhaus ist, ey. Oh, was denn? Versteck? Fuck, Alter. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich damals, als ich hier war, bei meinem letzten, äh, beim, ja, Playthrough kann man es ja nicht nennen, aber bei meinem letzten Versuch, das Spiel durchzuspielen, äh, ich hier auch, bin ich hier auch übelst lange rumgepimmelt, bis ich endlich das, diese Scheiße gefunden habe und dann hat sich das als, als eigentlich offensichtlich herausgestellt. Boah, Schluck auf. Uh, Oh, wieder genutzt ist! Unfair. So, Trank. Und eine Truhe. Bitte nicht abgeschlossen. Ja. Sauber. Okay, gibt nur einen äh, einen Heiltrank. Und halt ein bisschen Gold, Bolzen, so eine Scheiße. Aber auch nix. Das X markiert die Stelle. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak. Oh, Amulett. Alte Steintafel. Aber das ist doch nicht die aus der Quest, oder? Und was für ein Amulett. Amulette Krieger. Amulette Priester. Amulett des... Warum habe ich dieses scheiß Amulett des Irrlichts noch an? Amulett der Flammen. Ich glaube, das war das Amulett der Flammen hier. Ich ziehe mal das Amulett der Priester an. Da habe ich plus 10 Mana. Ich glaube, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das sind noch mehr Warane. Weißt du was, Ich äh, Ich denke, ich beschwöre jetzt einfach ein paar Ditas. Das lohnt sich mehr. So, wir sollten ausreichen. Los, drauf da. Da hinten ist was, hoch, Alter, was? Oh fuck, da ist schon wieder so ein Golem. Das sind sogar mehrere. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich bin tatsächlich einmal, glaube ich, im Kreis gelaufen. Weißt du was? So, wenn ich schon mal dann hier bin, dann scheiß drauf, drauf da. Los, meine Armee! <lacht> Sauber, das ging schnell. Ich bin stolz auf euch, ihr seid stärker geworden. Hier ist noch einer. Hoffentlich halten die so lange. Ja, kommt. Nein, scheiße, sie fangen an schon zu sterben. Fuck, da ist noch einer. Hallöchen. Nein, nein, <lacht> scheiße. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, jetzt er mich. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Fuck, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay, ich rushe da gleich mit Snappercode voll durch, ähm, ich denke nicht, dass ich da die Steintafel habe, die gesucht ist, da muss ich nochmal bei Egon fragen, oder Edgar, oder wie er heißt, äh, muss ich nochmal fragen, wo genau sich das befindet, weil, unglücklicherweise wird mir ja quasi, der Weg, so wie er ihn mir beschrieben hat, hier zumindest nicht im Tagebuch, äh, aufgeschrieben. Aufgesch Los, klatscht diese scheiß ohne, ey. Scheiß Heliumballon. Fuck. Hallo, was macht denn ihr da? Alter, Leute, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ey, wie das Ding einfach rumbackt. Warte, greifen die das Vier an? Nee. Hä? So, ich hab's entpackt. Ja und jetzt lebt keine Sumpfgastrone mehr ey, leck mich doch. Ah. Ey, jetzt lebt keine Sumpfgastrone, jetzt lebt kein Skelett mehr ey, was für eine Scheiße. Okay, machen wir's anders. Ich verpiss mich jetzt wieder zurück ins Lager. Das ist mir hier alles zu blöd. Nö. Der Typ, der weiß doch selber nicht, wo das ist, wo diese Scheiße, wo, diese, wo dieses Haus ist. Gibt da mir einfach irgendeine Wegbeschreibung. So, jetzt sind wir wieder am Anfang des Sumpfes, und der Wichser war hier. Oder war das gar nicht? Hä? War das das nicht? Edgar wird niemals lustig im Stadtteil zu sagt, sie liegt irgendwo in einem alten Gebäude im Sumpf. Hä? Hat er nicht gesagt, dass es die war? Äh, hat er nicht gesagt, war das nicht dieser NPC? Eigentlich? Oder vielleicht ist es das Haus da hinten. Ich frag mich, warum das nicht angezeigt wird. Vielleicht war es ja hier. Aber warte mal, hier war ich doch schon. Ja, natürlich war ich hier schon. Hier waren ja die Goblins. Und hier ist nichts mit Steintafel. Oh, scheiße. Okay, das Vieh habe ich nicht getroffen. Hä, hier ist keine Steintafel. Da ist ein Lederbeutel. Ja, aber... Keine Steintafel. Oh, Alter, ey. Es ist 100%, so, dass sie hier irgendwo liegt und ich übersehe sie die ganze Zeit. Da hinten ist was. Oh ja, nice, ein Sockel. Nice. Ja. Neuer Teleportpunkt freigeschaltet. Sauber. Weißt du was, dann macht das so, dass ich jetzt erstmal level? Wenn ich schon mal hier bin. Er hat wie immer keine neuen Heiltränke. Äh, Mana-Tränke. Sauber. So, wer von euch konnte mir nochmal was beibringen? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig. Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? <lacht> Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmützen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, Satoras möchte dich sprechen. Satoras möchte mich sprechen. Okay. Gut. Ich Aber erstmal steigere ich meine magische Kraft um fünf. Kann dir mehr beibringen. Was? beibringen. Du bist schon zu gut. Ich bin zu gut für den? Kann... Oh Gott, ernsthaft? Scheiße, Alter. Inkompetentes Stück. Gut, äh, dann gehen wir zu Satros, aber das machen wir in der nächsten Folge. Da habe ich wieder hier einen richtig geilen Cliffhanger. <lacht> äh, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.